Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty hier auf diesem Kanal und heute starten wir mit Call of Duty Infinite Warfare. Den letzten Teil, den ich hier rumliegern habe, bis auf. Äh, World War 2. Ich wusste nicht, dass das geht. Moment, ich guck das mal nach. Das ist einfach eine Remake-Version von Modern Warfare wahrscheinlich, oder? Call of Duty Modern Warfare hält nur 10 Multiplayer Maps aus den ursprünglichen Modern Warfare. Also wirklich nur Multiplayer. Alles klar, dann lassen wir das mal. Wir starten mit der Kampagne. Ich muss noch Optionen haben. Denn Ich wusste es, die verstecken immer die Untertitel irgendwo, außer in Black Ops. In Black Ops schaffen sie es nicht. Ich mache es ein bisschen heller. Verringert den Effekt von Bildschrauschen durch Anpassung der Bildschärfe. Ich mache das mal so, wie es ist. Ähm, Controller-Belegung brauche ich. Ja, ich will die Zielvorrichtung einfach... Ich will genau dasselbe haben. mit vier kann ich das machen jawohl das ist gut das nehme ich cool dann starten wir die Kampagne und legen los als es gibt Erfolge wenn ich das veteran schaffe aber das schaffe ich nicht einfach so die sonne der Mond und die Sterne wären schon von langer Zeit verschwunden hätten die gierigen Hände der Menschen nach ihnen greifen können das angebot daher verließen wir sogar unsere atmosphäre die neue grenze bot die chance auf einen neuanfang doch die distanz ermöglichte neue fraktionen ohne jegliche verbindung zu unserer heimat neue regeln neue ziele ein neuer feind die SDF formierte eine Armee und hat sich gewaltsam und auf grausame Weise von der Erde losgerissen. Sie sind keine Revolutionäre. Sie wollen die absolute Macht. Sie überfallen Kolonien, stehlen Ressourcen und kontrollieren Gebiete mit Gewalt. Sie versperren uns mit ihrer Flotte den Zugang zu Rohstoffen, die wir brauchen. Sie wollen alles vernichten, was von der Erde stammt. Heute ist die SDF eine Kriegsmaschine vom Militär beherrscht. Wenn ein Anführer dieser Kraft bündeln würde, würden sie angreifen und versuchen, uns unserer Heimat zu nehmen. Warlord hier ist 1, bereit für Instruktionen. Verstanden, 1-1. Unsere Waffeneinrichtung wird von der SDF angegriffen. Wir glauben, das ist Teil einer Operation mit Codenamen RIA. Der Aufklärung zufolge ist das Ziel eine Prototypwaffe. Ihr Team wird unseren Prototyp extrahieren und dort alles abfackeln, bevor die SDF ihn findet. Verstanden, Warlord. Wir erledigen das. Eine Minute. Verbündete? Die Anlage ist dunkel. Wir holen unsere Waffe und fackeln alles ab. Ausrüstung überprüfen. Feuer frei. Können raus. Zehn Sekunden. Tür. Grünes Licht, kein grünes Licht. Los geht's wohl. Los. Los, los. Zusammenbleiben. Okay, mit dem rechten Stick kann ich steuern hier. Nice. Wenn jetzt das Eis einbricht, dann wär's scheiße. Ach du Scheiße. Links Temperatur, rechts ist äh, Sauerstoff. Also Oxygen. Wir haben den Sprung mit Boost. Hm. Schön. Ich behalte meine Waffen mal. Ich habe noch nicht einmal mit denen geschossen. Ich weiß nicht jetzt schon. Okay, wie gesagt, äh, Infinite hat für mich wieder das Problem, dass es sehr modern ist. Ähm, aber das Problem hatte ich seit Ghosts. Ghosts war ja noch recht, recht grenzwertig, weil es die postapokalyptische Welt war. Es war ein besseres Setting mit nicht wirklich besserer Story und dann kam Advanced und dann Black Ops 3. Und das war beide halt so, hm. Deswegen habe ich ehrlich gesagt halt ein Infinite Warfare, das habe ich bei, bei Black Ops 3 gesagt, bei der letzten COD-Runde. Ähm, habe ich nicht so extreme Erwartungen an das Spiel. Ja, Wir haben Die Wir haben die anderen dafür hingerichtet, also hm. Sucher! Verstanden. Verstanden. Werden angegriffen! Sucher! Rechts gesichert. Ausschwärmen. Unsere Waffe ist im Safe der Waffenkammer. Einen halben Kilometer voraus. Ich weiß nicht, was das Sucher macht. Zeigt er mir auf der Map einfach an, äh, wo Feinde sind oder hier oben? Ah, das ist ein Zoom. Cool. Der Zoom behalte ich. Der ist Ob cool. Als Sie gehört haben. Nehmen wir es an. Dann heißen wir Sie ordentlich willkommen. Unser Warnstein anhand. Willkommen im Eurotanamor. Anti-Schwerkraftgranate. Anti Na. Was ja. war das? Vorher gab es eine, äh, eine Silencer-Granate, jetzt eine Antischwerkraftgranate. schwerkraft granate Wir ich mein sind ein schließlich in der Zukunft, ne? Die Ecken achten. Ja mache ich ja. Äh, ja neben. Letztes Mal gab's Zeilen zur Granate, da konnte ich werfen und dann war für 10 Sekunden still, Schallschluckend. Reaper, sind im Labor. Ich weiß nicht, ob so es mit Ultraschall. Ultraschall funktionieren soll oder wie auch immer, aber ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Verstanden. Ist das ein Mecher? Ja. Die bekämpfen wir sicher noch genug in diesem Spiel. Äh, ja, ne, eben, das, dieses zukünftige Setting ist mir einfach zu futuristisch teilweise. Vielleicht wird Infinite ganz gut, ich weiß es nicht, aber Advanced Warfare und Black Ops 3 waren Storymäßig halt ziemlich lau, Ghost auch, und Advanced und Infinite haben dieses, äh, Advanced und Black Ops 3 haben dieses Futuristische halt meiner Meinung nach ein bisschen zu extrem genommen. Verstanden, sind auf dem Weg. Die Waffe ist auf der anderen Seite, wir sind ihnen zuvor gekommen. Aufmachen. Ja, machen mir. Wir suchen immer noch eine Waffe, ich weiß. Äh, und deswegen habe ich ein bisschen Bedenken bei Infinite, aber ich lasse mich da gerne anders überzeugen. Deswegen spiele ich das hier überhaupt noch, um das anzuschauen. Zu ich kann nicht keinen boost mehr machen. Okay, was ausprobieren. Okay, man kann die Landung abfedern. Ich frage mich, ob wir überhaupt noch Fallschaden kriegen, normalerweise. Ups. Hochfahren, wir werden das Ding brauchen. Ich dachte, es ist eine kleine Waffe. Kompaktes Modell, selbe Technik. Das war das Ziel von Operation RIA. Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Vorsicht, es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen der SDF unterwegs. Sie müssen da sofort weg. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na Los. Achtung! Selbstzerstörung aktiv! Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehend zu verlassen. Na, alles klar. Also, ich dachte die Waffe ist so, ja, okay, ungenau, aber nein. Die verfolgt Gegner. Das ist was. Ach so, mehr Muni. Scheiße, in Los, F. Spar aktiviert. Das ist eine sehr komische Waffe auf jeden Fall. Granate, ich sterbe gleich. Noch nicht, okay. Aber wir haben nur noch eine Minute, um hier wegzukommen. Fuck, was machen wir jetzt? Ja, wenn ich jetzt reinrenne, bin ich tot. Okay. Mach ich ja. voll in die Fresse. Ja. Wir brauchen Luft. Noch bei ihnen. Nur wir. Was ist mit dem abgeschossenen Schiff? Der gehört nicht zu uns. Alle Männer brauchen Hilfe. Sie sorgen sich um ihre Männer. Genau deshalb werden sie nicht gewinnen. Dieser Ort... ...gehört ihnen nicht mehr. Töte Sparen Sie sich die Kugel. Die Kamera sendet nicht mehr. Seit 18 Stunden. Kein Kontakt. Keine Forderungen der SDF. Die SDF stellt niemals Forderungen. Sie haben ein Zeichen für uns gesetzt. Drei Männer sind tot und ein Pilot wurde abgeschossen. Unser Team sollte geheime Waffen aus einer geschlossenen Anlage sichern. Der Ort ist eine Blackside, Admiral. Warum zur Hölle darf die SDF im Luftraum sein? Laut den Abkommen haben alle Nationen die Möglichkeit, ein Unser das Ziel erforderte ein komplettes Team. Nicht nur vier Mann. Lieutenant Reyes. Ich empfehle Ihnen, in diesem Büro diplomatisch und taktvoller zu sein. Ja, Sir. Wer weiß noch davon? Momentan das Strategische Luftkommando und Sie. Das ist ein bewusster Akt der Aggression, Admiral. Wir sollten da draußen patrouillieren, statt hier mit Konfetti zu schmeißen. Die Kampfeinsatzregeln untersagen definitiv Verhandlungen unter diesen Umständen. Also stellen wir uns an den Straßenrand und bestaunen die Parade der Flotte? Lieutenant Reyes? Damit das klar ist, meine Instinkte, übrigens genau wie die ihren, sagen mir untrüglich, dass wir angreifen müssen. Wieso nicht Sir? Das sind Politiker, Reyes. Die tanzen immer unter der Flagge, die die Schlote weiter rauchen lässt. Der Gedanke an eine Offensive lässt Männern wie denen die Prostata platzen. Bis Krieg herrscht, haben Krieger nichts zu sagen. Aber, Sir, wenn Krieg herrscht, ist es zu spät. Zögern heißt ein Loch im Schädel. Das haben Sie uns in der Akademie eingebläut. Identifiziert das Problem, reagiert. Sie haben immer schnell gelernt. Stratcom weiß um unsere Bedenken. Derzeit wird der Einsatz von Gewalt nicht als Option in Betracht gezogen. Das sind die Gesetze des Krieges. Danke für das Briefing, Sir. Admiral Rains, Ethrian wartet auf dem Dach. Danke, Petty Officer. Was ist E3N? Sehen Sie es sich selbst an. Ich denke, Sie werden beeindruckt sein. Wegtreten. Wie viele? Vier. Alle tot. Europa? Die Front war schon da. Haben alle erledigt und den Ort geplündert. Scheiße auch. Diese scheiß Flottenwoche. Wir sollten in unseren Jackals fliegen. Sieht der Admiral auch so. Und Captain Alder? Negativ. Heute ist die Retribution kein Kriegsschiff, sondern ein Paradewagen. Die ganze Flotte hier in Genf? Das ist nicht gut. Wir machen das jedes Jahr, Salt. Gut. Verpassen wir nicht die Party. Nach Ihnen, Lieutenant. Danke, Held. Komm schon, wir nehmen die hübsche Route. Okay, auch hier wieder, das habe ich letztes Mal gesagt, glaube ich, in Black Ops 2 zuletzt. Doch, Black Ops 2 wars. Cool, dass man hier nicht nur noch äh, Männer drin hat. Ich weiß, die Diskussion gibt es noch nicht so lange. Friede den Gefallenen. So ein Never Forget Shield. Also schon ein Last We Forget, aber man vergisst die nicht. Ich frage mich, wie, was für Namen das sind die werden nicht so viele Namen einfach random zusammengestellt haben. Äh, ja, auf jeden Fall, ich habe das bei Black Ops 2 schon gesagt. Äh, ich weiß, die Diskussion gibt es noch nicht so lange. Von wegen Mann-Frau in diesen Spielen, aber ich finde es cool, wenn man Frauen drin hat, so ganz natürlich. Man hat ja immer das Problem im Zweiten Weltkrieg und so, in diesen Spielen gibt es ja keine Frauen, was soll das? Aber hier finde ich das voll legitim. Auch in Modern Warfare hätte ich das legitim gefunden, aber da war halt die Diskussion noch nicht da. Da hat man einfach gesagt, Kriege sind Männer fertig. Hier unten ich bevorzuge die schwarze Weite. Geht mir auch so. Reigns hat was von einem E3N erzählt. Schon mal gehört? Negativ. Rainman hat eine Menge Tricks in seinem Vier-Sterne-Ärmel. Er fliegt mit uns zur Feier. Pass auf, dass du ihn nicht so nennst. Würde ich niemals. Wir müssen durch. Hier, sagen wir <lacht> Dankeschön. Der Dienst hat seine Vorzüge. Unser Flugzeug wartet. Ja, ja. Die Menge liebt diesen Scheiß. Mhm. Das ist, PR ist Propaganda-Salt. Aber. Wir haben vier Männer verloren und schmeißen eine Party. Wir können nichts tun. Schieben wir es nicht weiter vor uns her. Salter sagte ja, sie liebt die schwarze Weite. Sie ist erst einen Tag hier unten. Das ist irgendwie so voll... Ich dachte auch am Anfang, als wir so über das Schiff flogen, das hat so voll die Star Wars Vibes gehabt, irgendwie. Äh, auch die Schiffe, die es wie sie aussehen und so. Aber... Ich weiß nicht, ob es wirklich Star Wars Vibes sind. Irgendwie nicht. Für das ist noch zu wenig weit vorne. Und die Kirche ist einfach unberührt da unten. Das ist eine schön, die Altstadt so. Das finde ich cool. Ey... Okay, alles klar. So. Äh, ja, eben, Salter ist wahrscheinlich einer von denen, die durch die ganze Kolonisi Kol Kol Kolonial... Die Kolonisierung, jetzt habe ich es bekommen. Wow, wenn ich schnell sagt, geht es. Kolonisierung der, des Weltalls. Äh, hat sie nichts mit der Erde zu tun, in dem Sinn, wahrscheinlich. Sondern ist wirklich mehr auf das Weltall gewöhnt und... das ist einerseits cool und andererseits irgendwie auch schade ein bisschen. Dass man nicht so eine Heimat hat wirklich. Was zur Hölle ist das? Das wäre dann wohl E3M. Jawohl, Sir! Petty Officer First Class, E3M. Erweiterter taktischer Humanoid 3.0. Leicht zu merken. Ja, ich weiß. Nennen Sie mich Ethan. Deine Befehle? Ich bin Captain Alder auf der Retribution zugeteilt. Programmiert für den Kampf? Voll und ganz, mehr. Geborener Killer. Du siehst aus, als hättest du ganz schön was drauf. Ach, sie machen mich ja ganz verliebt, Sir. Bock an Willkommen an Bord, Admiral. Nun, da wir uns jetzt alle kennen, können wir starten. Ist Ethan eine KI wirklich? Der wirkt verdammt lebendig. Natürlich, klar, moderne Technik und so. Aber das wirkt eher so wie ein... Roboter, der gesteuert wird, von eben an, dass das der wirklich eine KI sein sollte. Wir haben das Ethan-Projekt gut geheim gehalten, Admiral. Oder oh, wusste davon? Das neueste Modell. Recht beeindruckend. Wir stellen ihn heute feierlich vor. Ich habe etwas Lampenfieber, Sir. Du hast Gefühle, Ethan? Hab ich, Lieutenant. Hab ich. In mir steckt das Gehirn eines Farmers. Heilige Scheiße. Im Ernst? Nein, Mann, natürlich nicht. Erwischt, er Lieutenant. Quatsch. Die Artis-Geschütze machen heute Überstunden. Was? Ein bisschen Genf übrigens in der Schweiz. Ich finde das immer schön. Bist du vertraut mit dem Luftabfangsystem, Ethan? Der eiserne Schild der Erde. Viel Feuerkraft! Vengeance, hier Raven 6. Sind im Landeanflug. Verstanden, 6. Die Vengeance erwartet ihre Ankunft. Hathbro, Sir. Was ist denn hier drin? Die Artis-Geschütze. Sie visieren unsere Flotte an. Beschuss! Beschuss! What the fuck? Alter, okay, das ist. Okay, ja. Okay, Infinite fängt recht groß an. Ich hoffe, die Story hat es dementsprechend auch drauf, weil das würde mich echt positiv überraschen, wenn Infinite wieder geil ist. Richtig, also die anderen waren auch cool, aber halt, ja. Aber bis jetzt fängt es echt verdammt cool an, sogar, muss ich zugeben. Oh nein. Wieso muss man immer auf Zivilisten schießen? Das ist ein Erfolg. Das hab ich ich habe vorhin ein bisschen in die Folge geguckt, tatsächlich, Vorgang. Ich habe den ersten Waffenplan mitgenommen. Waffenpläne kriege ich anscheinend, so wie es aussieht. Ich dachte, die muss ich freischalten. Anscheinend kriege ich die, wenn ich eine neue Waffe vom Boden aufsammle. Und dann kriege ich mit 10 nochmal eine und dann mit, wenn ich alle Waffenpläne äh, gefunden habe, was dann recht mühsam sein wird wahrscheinlich. Stummgewehr Energie, nice. Okay, das finde ich cool irgendwie. Nice. Ja, ich probiere ein bisschen, die Waffen wenigstens anzutatschen. Mit Scout ist aber ein besserer Aufsatz. Auch wenn ich die Waffe nicht mitnehme, hätte ich das gewusst, hätte ich am Anfang die Waffe schon mitgenommen. Ich hoffe, die kriege ich noch und das ist nicht so eine Level-1-Only-Waffe. Äh, da müsste ich Level-1 nochmal spielen. Im Gegensatz zu Ethan. Ah, also ich hab keinen Doppelschrank. Die Waffen bringen's nicht. Wir brauchen Personenabwehrwaffen. Hier, ich hab Grenaden vom Reporter. Gut gemacht. Gut, danke. ich sehe, wenn Leute nur verwundet sind. Das ist cool. Okay, das Auto explodiert gleich anscheinend. So. Äh, Kammer 45 ist glaube ich neu. Nein, noch nicht. Ich probiere mir zu merken, welche Waffen ich habe. Es kann sein, dass ich da noch welche äh nicht merken kann, aber ich probiere es. Oh, ich wollte den hauen. So, kurz nachladen nochmal. Ich habe noch vier Granaten, das sind wir unten in der Mitte. Ah, geil. Ich habe einfach die Waffe schräg und es funktioniert trotzdem. Sie Hm. War ein bisschen spät ich wollte es eigentlich so machen für Sucher ach nee dann lege ich meine Splittergranaten weg sorry Nordseite, ich sehe keine Nordseite. Da oben. Ich habe hier oben keinen Kompass, nix. Achso, 10 Uhr jetzt, okay, dann weiß ich wo. Vielleicht habe ich das vorhin auch falsch verstanden. Wir sollten schon näher am Turm sein. Zivilisten! Vorsichtig schießen! Warum schießen Sie auf Zivilisten? Ich weiß es nicht, Ethan. Ich dachte, sie ist ein Sniper. Unsere Art ist geschütze Feuer noch auf die Flotte. Wir können die Stöcken retten, wenn wir in den artis kommen. Ich wollte eigentlich die Sniper noch mitnehmen. Scheiße. Und wir können nicht mal helfen. Also wir können jetzt nicht stehen bleiben und denen helfen. Mann. Ich muss hier weg, ich kann nicht mehr rennen, toll Nice Was war denn das jetzt? Der ist explodiert. Granate... Ach, wie nett. Volk habe ich, das kenne ich langsam. Volk und Karma. Also die Karma 45, vielleicht gibt es da noch eine bessere. Ich will auch einen Double Jump haben. Das ist die Nova. Ach du Scheiße! Und mal alles kaputt. <lacht> Zusammenbleiben! Weiter zum Turm! Zivilisten voraus! Ah, Ethan hat eine Taschenlampe. Alles okay, Sir? Bringen Sie sich in Sicherheit! Ja, das war jetzt ein bisschen grob, aber. Ist das okay? Der ist voller Marsch. Scheiße. Ja. ja, bitte weiterlaufen Hört ihr das? Da kommt was. Oh nein Haben wir diesmal keine Nachtsicht oder so? Also zwar Black Ops, aber das haben wir immer Gegnerfeindes, also Feinde scannen äh, Nachtsichtteile R3, R3, da Also kommt jetzt mit Robotern auch, Na toll. Haben wir auch wieder irgendein so Visier oder sowas Ge äh, gegen den anzeigt, Weil sonst ist das wieder ein bisschen schwachsinnig. Äh, die k habe ich schon. Raw kann ich noch gar nicht. Achso, da ist er. Ah, ich merke gerade was. Moment. Ich dachte mir, ich bin so zielsicher irgendwie. Kenne ich gar nicht von mir. Ist das Ethan oder ist das wer anders? Ich geh mal hoch. Hallo. Ah, das ist Eaton. Okay. Okay, zu viel Munition haben sie auch hier noch drin gelassen. Scheiße. Na, ja, scheiße. Von der SDF unterstützte Piratenstellen das Geld für bestimmte... Ja, klar, das war ja genau das, was ich jetzt wissen musste. Oh, die ist zu weit nach hinten geflogen. Okay, ich muss mich da oben senden. Die SDF müssen sich auf die Herbeiführung des Untergangs der freien Erde Ja, natürlich. Das sind wichtige Infos, die ich jetzt hier kriege. Hier hinten komme ich auch durch wir gehen innen durch ich glaube ich ist ein unterschied macht Aber wir wären einfach von hier hinten gekommen. Gibt es hier ein Collectible? Nee, natürlich nicht. Und ja, man könnte sagen, in dieser Zeit gibt es vielleicht eine Zielhilfe. Das wäre vielleicht legitim, aber ich muss ohne machen. Okay, ich komme da nicht hoch, das heißt ich muss hier wieder raus. Warum greifen Sie uns Die FDR versucht schon seit Jahren alles zu übernehmen, Nathan. Sie wussten, dass unsere ganze Flotte ist. Na bewegt sich was. Race, die Tür aufmachen, ich gehe hinter dir rein. Du ist nicht auf Englisch angeschrieben, die Polizei dann. Ne? Das weiß ich gerade zufällig. Maulheim. Ich sehe einen, ich Achso, ich hätte vielleicht direken müssen. Sorry, ich wollte... Äh, ich wollte eigentlich das ausprobieren. Dann machen wir das nochmal. Langsam auf. Kreis zum Treten. Okay, das sind Zivilisten. Ich will den nichts tun nehmen. Ich habe mal eine Chance nachzusehen. Ach wie geil, wenn ich renne, kann ich mit Kreis rutschen. Dass ich das ausgerechnet jetzt rausfinden muss. Was ist das? Hackmodul kann die Bordsuche übernehmen. Und jetzt? Als bin ich der. Geil. Okay, der, der Hack ist cool. Ist halt wie meine Zerstörungsding im Black Ops 2 am Ende. Oh ah, ja, wir sind schon eine Zeit dran, das sehe ich gerade. Aber ja, wir machen weiter natürlich noch. Retribution, hier 1-1. Gator, brauche Scar 3 zur Abregelung in der Luft. Feuerbefehl abwarten. Verstanden, drinnen. Eine Minute zum Ziel. Ach du Scheiße. Ja, wir nehmen mal die Muni. Da liegt noch eine Waffe. Die nv 4, die kenne ich glaube ich noch nicht. Oh, anscheinend schon. Und zum Türum. Da ist Ethan, ich sehe ihn noch. Nein. Ethan, der geht zu mir. Ich werde tot. Wusste ist die Ich glaube, die habe ich schon, aber... Alles mal antatschen Yo, yo, yo, yo, yo. Ah, jetzt erwische ich ihn, okay. Gibt sonst noch irgendwo einen Schutz? Ja, da. Okay, jetzt. Herr, bitte Feuerfreigabe, Ziel markiert. Ach so, ich, also es ist wie bei den Robotern jetzt. Ich gebe an, die sollen alle sterben und dann schießt er auf die. Alles klar. Alles ah, eine ist die Kamera. Ups. ich eine vierte mit noch. Nutzen oh, das Machen wir jetzt so. Ich wurde gerade abgeschossen. Ich wollte eigentlich äh, dafür sorgen, dass die... dass ich mit dem noch ein paar killen kann, aber anscheinend nicht. Das ist Flugzeug, Treffer, so wie 1 aussieht. Roboter? Alles ah, sind Roboter da. Danke, hast du mir jetzt. Ich wollte schießen, aber es geht nicht. So, komm zu mir. Ich kann die nicht so lange kontrollieren anscheinend. Da sind einige gewesen gerade! Ja, ja, ich warte kurz, bis der doof ist. Ja, geh wieder schnell damit. Wie bei Black Ops 2. Immer noch viel zu viele Munikisten ruhig stehen. Nein. Machen wir nicht. Den will ich haben. Habe ich sie getroffen oder nur verwundet? 3-1 wartet auf Befehle. Bin ich tot? 3 Ah! <lacht> Toll, okay. Das funktioniert also, dass ich hier sterbe. Scheiße. Ach, der schießt gerade. Deswegen. Ich gehe ein bisschen in Schutz und übernimmt den. Sehr gut, dann legen wir los. Da sind sehr viele, die müssen alle weg. Und ich gehe mal da drüben wieder rein. Wichse. Okay, wir beenden mal, weil, äh, Zeit. Ich bedanke mich für euch, bis, bei euch fürs Zuschauen, hoffe euch gefallen, wir sehen uns dann, äh, wir sehen uns dann morgen wieder, in der nächsten Folge. Ich hoffe euch jetzt gefallen, mein Name ist auch alles Pummelzucker. mit Zucker, cheerio!